Die Auswirkungen von Ressourcenübernutzung und unserer Wegwerfkultur bedrohen schon jetzt die Menschen im globalen Süden. Nicht nur das Teilen von Biertischen leistet einen Beitrag zu einem nachhaltigen Leben. Du kaufst mehr, als du denkst.